Nun zur Übersterblichkeit. Ist das alles 100% Covid? Ich beginne mit einer Studie des Klinikums Hochrhein-Walshut, Tiegen, im Landkreis Walshut. 170.000 Einwohner leben dort, man kann es vergleichen, mit einem Bezirk. Durchgeführt wurde diese Studie im April 2020 und die ergab folgendes. Durchschnittlich starben von 2016 bis 2019 in diesem Bezirk 165 Menschen. 2020 waren es 227, was eine Übersterblichkeit von 37% bedeutet. Von diesen, also ungefähr 62 zusätzlichen Todesfällen, ließen sich aber nur 34 mit Corona in Verbindung bringen. In Verbindung bringen. Heißt noch lange nicht, dass die tatsächlich an dem Virus selbst gestorben sind, sondern sie an oder mit eben. Ne? 28% und damit 45% der Übersterblichkeit gingen auf andere Todesursachen zurück. Also ungefähr die Hälfte. Die Studienautoren führen diese Fälle auf die reduzierte Nutzung medizinischer Notfallstrukturen zurück. Dafür spricht auch, dass mehr als doppelt so viele Menschen wie im Vergleichszeitraum zu Hause alleine tot aufgefunden wurden. In, der, in einer Beobachtungsstudie mit jenen 50 Ländern, in denen die meisten Covid-19-Fälle registriert werden, gab es zum Stichtag 1. April 2020 Folgendes zu berichten. Faktoren, die am stärksten mit der Zahl der Covid-19-Todesfälle in einem Land korrelieren, sind folgende Adipositasrate, Durchschnittsalter, Ausmaß der Einkommensunterschiede. Zwischen der schwere und der Dauer des Lockdowns, zwischen Grenzschließungen, durchgeführten Massentests und Covid-19-Todesfällen konnten dagegen keine Korrelationen festgestellt werden. Nach dem aktuellen Thesenpapier der deutschen Autorengruppe um Schrappe ist die Lockdown-Politik gerade für die vulnerablen Gruppen, für die Covid-19 die größte Gefahr darstellt, wirkungslos. Kommen wir zum Thema mechanische Beatmung. Anfang März 2020 veröffentlichte die WHO sogenannte Covid-19-Leitlinien für das Gesundheitspersonal. Diese Leitlinien empfahlen eine schnelle mechanische Beatmung im Vergleich zu früheren Interventionen und damit eine Abweichung von früheren Erfahrungen bei Epidemien mit Atemwegsviren. Fußnote 206 Dabei berief sich die WHO auf die Leitlinien chinesischer Fachzeitschriften, die im Jänner und Februar 2020 Artikel veröffentlichten, in denen behauptet wurde, dass ein chinesischer Expertenkonsens eine invasive mechanische Beatmung als erste Wahl für Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Atemnot forderten. Auch um das medizinische Personal zu schützen, im Übrigen mit einer Liste an Lockdown-Maßnahmen, die sich wie eine Anleitung für die in Österreich getroffenen Maßnahmen und Beschränkungen liest. Wenn Sie wollen, schauen Sie nach bei Fußnote 207. Die Erste hätten natürlich andere Arten der Beatmung wählen können. Frühe Berichte legen nahe, dass Patienten gefährliche Mengen des Virus in der Luft versprühen könnten. Allein um sich davor zu schützen, gingen die erste Tendenzendler zu über, die Menschen zu intubieren. In diesem Artikel wird ähm, Dr. Theodor Iwaschnia, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, zitiert, der folgendes sagt, wir haben kranke Patienten sehr früh intubiert, nicht zum Wohle der Patienten, sondern um die Epidemie zu kontrollieren und andere Patienten zu retten. Das fühlte sich schrecklich an. Eine Studie aus New York fand eine Sterblichkeitsrate von 97,2 Prozent, 97,2 Prozent, bei den über 65-Jährigen heraus, die mechanisch beatmet wurden. Diese sogenannte Early-Action-Anleitung für Beatmungsgeräte, die die WHO weltweit verteilte, tötete Tausende von unschuldigen Patienten und stellt damit eine tragische weitere Fehlanschätzung der WHO in der ersten Phase der Pandemie dar. Dies wohl aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen, was ja völlig in Ordnung ist. Ja? Die können zum damaligen Zeitpunkt auch nicht alles wissen. Nur man muss mit der Zeit die Dinge überarbeiten. Tatsache ist aber jedenfalls, dass die WHO-Empfehlung in Österreich anfangs umgesetzt wurde. Zusätzlich wurde medial begleitet, der Engpass an Beatmungsgeräten thematisiert und schließlich auch zusätzliches Gerät angeschafft. Kommen wir zu einem nächsten Thema. Ergänzung zu bestehenden Therapien. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich möchte hier zwei Dinge kurz vorstellen. Einerseits Vitamin D3 und andererseits Ibimezin. Kurz zu D3. Eine amerikanische Studie zeigt eine interessante Möglichkeit zur Immunstärkung auf. Gemessen wurde der Vitamin-D-Spiegel und in Abhängigkeit davon die Häufigkeit von positiven PCR-Tests. Personen mit einem Vitamin-D-Mangel, das heißt weniger als 20 Nanogramm, hatten um 54% öfter einen positiven Corona-Test als mittelmäßig Versorgte. Das ist natürlich nur Statistik und es ist kein eindeutiger Beweis, aber es gibt bereits eine ganze Reihe von Studien, die einen Zusammenhang von niedrigen Vitamin D-Spiegeln und Erkrankungen sowie Schwere des Verlaufs herstellen. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass eine relativ hochdosierte Gabe der bioaktiven Form von Vitamin D bei der Aufnahme ins Spital die Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen, um bis zu 96% Prozent verringert. Und bei Todesfällen fast sogar um 100%. Prozent. Wer nachlesen möchte, das wäre die Fußnote 2,15 und 2,16. Noch einmal in kurzen Worten. Je höher der T3-Spiegel auch von Intensivpatienten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, diese wieder schneller zu verlassen oder gar nicht als Intensivpatient dort zu landen. Man müsste also eigentlich nicht mehr machen, als bei der Aufnahme eines Patienten im Spital den Wert des T3 zu messen und dafür zu sorgen, dass eben diese Patienten mit ausreichend Vitamin D3 versorgt werden. Nun zum zweiten Teil, äh, zum zweiten Aspekt, nämlich Ivermectin wird von der WHO als unentbehrliches Medikament eingestuft. Eine kürzlich in Frankreich durchgeführte Studie ergab eine Reduktion schwerer und tödlicher verlaufender Covid-Erkrankungen um 100%. Selbst bei Hochrisikopatienten im Pflegeheim mit einem Durchschnittsalter von 90 Jahren. Wer nachlesen möchte, Fußnote 218. Fragen wir Pharmakologen. Dr. Andrew Hill zum Beispiel von der Universität Liverpool führt gerade eine von der WHO gesponserte Studie durch. In einem Video präsentiert Dr. Hill seine vorläufigen Ergebnisse, die auf eine wirklich signifikante Reduktion der covid sterblichkeit um 83% Prozent hinweisen. An dieser Stelle möchte ich auch noch an die aktuelle Debatte über einen Asthma-Spray oder Nasenspray erinnern. Und bezeichnend war, dass diese Ärzte, die das herausgefunden hat, zwar sehr viele Anrufe aus den Medien,